Was ist Heimat für dich? Ist Heimat ein Gefühl, ein Geschmack, ein Geruch? Ist Heimat der Ort, an dem du geboren wurdest oder an dem deine Familie, deine Freunde wohnen? Und was bedeutet Heimat eigentlich für uns als Gesellschaft? Darüber spreche ich heute hier im Stuttgarter Hospitalhof auf der Tagung Heimat als Haltung mit zwei Personen, die einiges dazu zu sagen haben. Was bedeutet denn Heimat ganz persönlich für Sie? Welche Gefühle, Bilder, Eindrücke haben Sie bei dem Begriff? Also ich glaube, da, mir kommen bei, bei Heimat ähnliche Assoziationen wie anderen auch, nämlich die von einem Raum, von einer, von einer Erfahrung eigentlich, ähm, bei, bei der, die erstmal mit positiven Erinnerungen verbunden ist und mit intensiven, mit so einer Art von Verbindung, mit einem intensiven im Raum sein, in der Welt sein. Also ich stelle mir einen Garten vor zum Beispiel, Bäume, der Geruch von Gras, der Geruch von Regen auf dem Teer zum Beispiel, den ich, an den ich mich noch als Kind erinnere oder äh, so. Und und biografische Erinnerungen verbinde ich damit, aber auch ähm, Naturerfahrungen, Kunsterfahrungen, immer Momente intensiver Auseinandersetzung mit der Welt. Frau Arras, wie ist das bei Ihnen? Ist Heimat ein Ort, ein Gefühl oder auch Naturverbundenheit, wie bei mir Ist ähnlich. Also Heimat ist für mich auf jeden Fall mit positiven Emotionen eher verbunden, mit sich wohlfühlen, heimisch an einen Ort kommen, wo man alles kennt, seine Nachbarin. Das ist, wenn ich, ich sage mal, aus, einem, aus einer Reise zurückkomme, in meine Straße reinfahre, denke ich, ja, ich bin zu Hause. Das ist für mich Heimat. Aber es ist auch natürlich, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ist Musik zum Beispiel, wenn ich bestimmte Lieder höre, dann kommen Erinnerungen aus der Kindheit. Oder dieses, ja, berührt sein, das ist für mich Heimat und jetzt als Ort ist es für mich auf jeden Fall Stuttgart im Engeren, dann Baden-Württemberg, dann Deutschland und dann Europa. Also Heimat als Gefühl, als Geruch, als Erinnerung, als Ort. Sie haben ja auch in Freiburg, in Jena, in New York gelebt. Muss Heimat denn mit einem Ort verbunden sein? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also Heimat, ich finde, die Idee, die dieser Tagung hier in Stuttgart zugrunde liegt, eigentlich sehr schön. Heimat ist eine bestimmte Haltung. Also es ist eine bestimmte Art und Weise, in der ich auf meine Welt zugehe und mir die Welt entgegenkomme. Und zwar so, dass es... Eigentlich ein wechselseitiges Interesse besteht. Also Heimat ist der Ort, an dem mich die Dinge interessieren, aber an dem ich die, an denen vielleicht auch Erinnerungen haften, die in mich eingegangen sind, aber an denen ich mich auch wirksam fühle, weil ich da Anteil habe an dieser Welt oder äh, Umwelt. Und das kann dann eben ein Ort sein, aber das kann einfach auch ein institutioneller Zusammenhang zum Beispiel sein. Ne? Wenn ich in, ja, an die Uni zurückkomme oder so. Oder auch wenn ich in ähm, ins oder ins Rockkonzert oder so äh, hingehe, da kann ich diese Art von Erfahrungen auch machen. Ich finde Heimat kann auch was Politisches sein. Also für mich persönlich zum Beispiel ist Heimat insofern auch was Politisches. Heimat ist auch, wenn ich mit Menschen die gleichen Werte teile. Und deshalb sage ich zum Beispiel, ist für mich das Grundgesetz, unser Wertefundament, ist etwas, was ich mit anderen Menschen teile, was uns zusammenhält, wo wir Teil des Ganzen sind. Und deshalb finde ich, kann auch, das Grundgesetz Heimat sein ist für mich jedenfalls. Das ist ein spannender Gedanke, weil Ihr Heimatbegriff war ja gerade auch sehr individualistisch geprägt. Sie hingegen bringen jetzt Heimat ja auch in einen gesellschaftspolitischen Kontext. Ist Heimat etwas, was ich für mich habe oder ist Heimat etwas, das wir alle empfinden? Nein, ich, also ich glaube, Heimat kann nicht nur individualistisch sein, weil es geht mir ja um die Art der Beziehung zwischen Menschen zum ja. Beispiel, also auch zwischen Menschen und Dingen. Und diese Art der Beziehung, die stellen wir immer gemeinsam her. Also zum Beispiel in Institutionen, aber dann natürlich auch im politischen Raum. Also Heimat ist auch der Ort, wo ich sowas wie eine Stimme habe, an der ich gehört werde. Und das kann natürlich ein bisschen zur EU gehen. Also da kann man ganz interessant sehen, dass ich zu jedem Raum eigentlich eine, eine Haltung, die tendenziell eine Heimathaltung ist, einnehmen kann oder eine Entfremdungshaltung. Die Heimathaltung entsteht da, wo ich das Gefühl habe, das, was da passiert, geht mich was mhm. an und ich habe Anteil daran. Ja, Also wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und sage, wir in Europa versuchen jetzt was, ja, dann habe ich tendenziell das Heimatgefühl. Wir in Europa, an dem ich Anteil habe, nicht, weil ich es kontrolliere und mich dort nur und übrigens auch nicht, äh, weil wir da alle schon immer einer Meinung sind. Für, für mich gehört Streit ganz zentral auch zu äh, Auseinandersetzung. Raum, äh, Heimat ist auch ein Raum, an dem man sich auseinandersetzen kann, aber nicht in Form von du bist eine blöde Gans, sondern in Form von das interessiert mich, was du sagst, lass uns darum ringen. Mhm. Das finde ich super spannend, Heimat, ähm, wenn, wenn ich mich irgendwo heimisch fühle mich zugehörig fühle, dann ist es mir, diese Heimat, diese Werte sind mir dann auch nicht egal. Genau. Sondern ich verteidige sie, ja. ich will was dafür tun, wenn ich sie ja. gut finde, dass sie erhalten bleibt. Oder wenn ich sage, nee, wir müssen es verändern, dann will ich mich ja auch einbringen, um diese Veränderung einzukommen. Und deshalb kann es sogar ein Antrieb sein, genau, wie Sie sagen, ein Antrieb sein, Dinge zu verändern. Mhm. Also deshalb man oft gesagt, dass man eine Art von Patriotismus sogar braucht, äh, um zu sagen, äh, äh, äh, ich kämpfe gegen das Falsche, sonst mhm. kann ich weglaufen. Mhm. Also aber, aber, ja. ich, aber ich will nicht, dass mein Land oder meine Stadt ja. oder mein Dorf genau. das Falsche tut. Und deshalb versuche ich dann mhm. genau dafür mhm. zu kämpfen. An dem Punkt würde ich aber gerne einhaken, weil der Heimatbegriff ja durchaus auch in der Kritik steht, steht, weil er über diese Heimatverbundenheit auch mit Patriotismus konnotiert wird und die ja. extremen Rechten ihn ja auch für sich vereinnahmen. Ja. Frau Arras lässt sich denn dieser Heimatbegriff wieder zurückholen in das Bürgerliche? Also ich finde Heimat für mich persönlich, weil es mit positiven Emotionen verbunden ist, weil Heimat etwas ist, was ich auch im Positiven verteidige, wo ich mitgestalte, weil mir es nicht egal ist, dieser soziale Raum, in dem ich bewege. Deshalb geht es uns alle etwas an und deshalb sollten wir vor einer Debatte überhaupt keine Scheu haben. Und ich beschäftige mich jetzt nicht mit dem Thema Heimat, weil irgendwelche Rechtspopulisten das für sich entdeckt haben. Nein, Heimat kann doch auch eine Orientierung sein, kann Anker. Sein. Und deshalb, finde ich, sollten wir das in der Breite der Gesellschaft diskutieren und dieses wichtige Themenfeld auf gar keinen Fall irgendwelchen Rechtspopulisten überlassen, die die Gesellschaft ja geradezu auseinanderdividieren wollen, die den Heimatbegriff auch ausgrenzend bestimmen. Und wir haben ja vorhin im Vortrag gehört, Heimat und Resonanzraum heißt ja nicht oder Resonanz heißt ja nicht, dass es nur Harmonie ist im Gegenteil, man muss ja auch kontrovers diskutieren können, man muss sich streiten können, um auch was zu verändern, nach vorne positiv entwickeln. Und von dem her, finde ich, sollten wir das auf jeden Fall diskutieren und das nicht irgendwelchen Rechtspopulisten überlassen. Herr Rosa, Heimat als Haltung, geht das? Ja, ich bin, ich bin da eigentlich davon überzeugt. Also ich glaube, wir sollten Heimat, Heimat halt umdefinieren in dem Sinne. Aber vielleicht kann man die Rechtspopulisten ja sogar dafür gewinnen, wenigstens einige davon, ja, die, die nicht völlig verhärtet sind. Dass man nämlich sagt, vielleicht sollten wir nicht sagen, Heimat muss verteidigt werden, sondern Heimat ist etwas, was wir schaffen wollen. Es ist ein Projekt. Und die Frage ist dann, wer soll es schaffen? Die, die da wohnen. Ich glaube, Heimat muss verschiedene Ebenen haben. Mein Dorf kann Heimat werden. Lass uns unser Dorf gut machen. Wer soll das Dorf gut machen? Alle, die da wohnen. Alle, die da ein- und ausgehen. Das scheint mir doch so auf der Hand zu liegen. Wenn ich anfange zu sagen, ihr dürft nicht mitmachen, dann, dann habe ich Heimat eigentlich schon verloren. Dann, dann habe ich Heimat wirklich verloren. Weil Heimat bedarf, glaube ich, gar nicht, dass wir immer schon eine Geschichte teilen oder eine Sprache oder irgendetwas. Sondern Heimat bedeutet, dass wir ein Projekt teilen, etwas, was wir gemeinsam gemeinsam herstellen wollen und wie dieses aussieht, darüber dürfen wir dann ringen und streiten. Und es ist eine republikanische Grundidee, von der ich finde, die, die müssen wir für die Heimatidee fruchtbar machen. Dann kann, da können wir vielleicht sogar von den Rechtspopulisten viele mit, mitnehmen, die nämlich sagen, die gemeinsame Welt, die wir schaffen wollen, dieses Projekt Heimat, das entsteht nicht, weil wir schon gleich sind, sondern weil wir uns vom anderen berühren und verwandeln lassen. Wir verwandeln uns auf ein gemeinsames Hintern. Wir sind erstmal verschieden. Das sind Fremde, das sind Einheimische, das sind unterschiedliche und wir verwandeln uns in, dem, in der Herstellung dieses Projekts, Dorf und dann eben Region, von mir aus Landkreis, Land, Bundesland, Nationalstaat, Europa, Welt. Alles kann in diesem Sinne unser Projekt werden. Inzwischen in vielerlei Hinsichten ist es die globale Ebene, in der wir Welt gestalten müssen. Also Heimat als inkludierend, aber eben auch ortsbezogen, das vor Ort möchte ich schöner machen. Frau Arras, als Fazit, kann Heimat eine Haltung sein? Auf jeden Fall, und zwar eine Haltung, in der wir sagen, wir sind offen und bei uns kann jeder auch sich heimisch fühlen, sich zugehörig fühlen, der sich auf dem Wertefundament, das wir gemeinsam haben, und das ist das Grundgesetz, der hat hier einen Platz, insofern passt es wunderbar, Heimat als Haltung. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Danke.